Mein erstes politisches Bildungserlebnis. Ich beziehe jetzt mal auf meine Zeit als Fachkraft. Und da gibt es eigentlich eine, und zwar im Kindergarten, dass die Fähigkeit, die Motivation, der Wunsch, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, sehr früh anfängt, sehr früh anfängt und auf jeden Fall im Kindergarten ist. Ich habe das mit Kindern ausprobiert. Und die können mit Entscheidungen gut umgehen, können auch abschätzen, welche Entscheidungen sie treffen können, welche nicht. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis zu wissen: Kinder können das am Anfang.